ich will mehr davon ich will mehr davon ja. ein nachtara komm mal her wird es ehrlich gesagt gut dass wir dich gefunden haben weil jetzt brauche ich nicht extra ein eboli lieben Na, Warte mal du hast wahrscheinlich synchron ne? und gibt es mir jetzt dann aber sofort zurück ne? Aber egal. Yep. Ja Natürlich wieder ein bisschen doof, dass die ein ist. Das wird wahrscheinlich wieder alles ruinieren, aber okay. Trotzdem. wo ich werde direkt werfen. 100 Pokebälle ich habe Zeit. Gut. Ich gesagt, gerade dabei mir die ganzen Evoli-Entwicklungen hier züchten Ich brauche drei Evolis, damit ich in allen Steinen geben kann: Für Aqua, Blitzer und Flamara. Und ja, Siana und Nachtara sind ein bisschen dämlicher hier zu holen. Deswegen finde ich gut, dass wir eins hier begegnet sind. Und ich weiß auch, dass Sianas auch hier rumlaufen. Wir haben glaube ich schon mal eins gesehen ja Also, jawohl haben wir die evoli entwicklung mehr oder weniger gecovert nach da übrigens auch eins meiner lieblings pokémon ja ich habe man sehen kann ein ganz schönes bonzen team gerade weil ich einfach keine pokémon übrig habe zum entwickeln ist jetzt wütend feuer des giftigen schweiß aus allen seinen poren auf die augen seines gegners ab ja ich wusste noch hier läuft ein macho meier um ein blöder poké sagt mir habitat unbekannt aber ich, jetzt habe ich hier eins gefunden nach der ich habe ich habe das nur in Dings gesehen in Pokémon Schild und ich habe mich dann jetzt hier vertan oder so. Und das ist exklusiv. Aber nee, hier, so. und uns dich auch noch. ich habe das nicht Adrenalin oder so. Au. Okay, die Frage ist Jetzt hält der ein Psychoklinge von einem Level 68er pokémon aus ich glaube nicht schon mal ist wie sie im saal nur angriff und sonst nichts kreuz sie protzer ich hoffe du kannst nicht irgendwie weil nicht gibt da so eine Kampfattacke, die macht einen selber schaden ich weiß jetzt noch nicht den namen heute wir aber Gut. wird Glück habe ich noch weitere bonzen in meinem team ein paar Stücke ab können das normal Flugdreck Stahl aus ich weiß jetzt Stahl aber eine hohe Verteidigung und jetzt wird geworfen paralysiert und rot dürfte funktionieren ja sehr gut super Superwohl. Der die höchste Durchschlagskraft. Nein. So. ist ein Pokémon Schwarz und Weiß Counterpart. Jawohl. Jawohl. Okay. Macho mai. Gut. Alles gleiche es verwendet seine vier arme um seinen gegner unermüdlich mit schnellen Schlingen aus allen winkeln einzudecken ja okay sehr schön jetzt guckt sich mein name habe ich hier noch casual gesehen ab oh. als mal interessant du die nur der teil ich meine, die entwicklung im ist also ja gut das ist krass ist ist sogar nicht so weit entfernt von der entwicklung 64 auch das und um sich zu entwickeln ey wir müssen so ein ding in pokémon schwarz und weiß benutzen ich verstehe nicht so sandsturm das heißt ja wir müssen jetzt wieder dreck werfen dann haben wir wieder noch zwei neue potenzielle pokémon mit dem ja drei ich dachte, ich hatte schon alles gesehen. Ja, und dann kommt direkt hier so ein Teil. Ich habe mir nur so gedacht, ich habe mich noch gar nicht so casually umgeschaut in diesem Wutanfall-Seegebiet in dem Gras. Und ja, dann kommt so ein Ding ja auf einmal mitten aus dem Nichts. Ja, noch genug Pokémon, die ich hier zum wollen einstellen kann. Ja, ich will jäger Jäger noch ein. Wortwörtlich. Ja ich frage mich mal, hat eine Drachen-Pokémon sich mal entwickelt? sich ich auch auf Level 64. es ist sein ravier auf der Suche nach Beute. Die zwei Köpfe streiten sich oft darüber, welche Richtung sie einschlagen sollten. Okay. Dich habe ich auch noch nicht. Warum läuft du so creepy auf mich zu? Das ist, oh Gott, Aranestro. Ich kenne ich überhaupt gar nicht, und ehrlich bin. Ich glaube nicht, dass du aus dieser Edition kommst, oder? Keine Ahnung, jedenfalls dann Moment mal, bist du Elektro? Nee, okay, eine Spinne. Warum, warum ausrechnen eine Spinne? Ja, gut, immer du bist die Entwicklung von irgendwann ne? oh, perfekt. Und schon zweimal konnte es nicht angreifen. Ausgezeichnet, ja, dann kommen wir rein jawohl so muss das gut ich will nicht so lange auf dem Screen haben welche wasserkäfer ah mit seinen beiden verschießt es verschießt es Wasserblasen um Beine um Beute darin einzuschließen und sie zu ertränken dann verspeist es sie in aller Ruhe ja schön und da haben wir noch ein tausch pokémon das ich gerne haben möchte um mir einen tausch zu ersparen pumpt wird erst ihr besagen, aber dann ist mir doch eingefallen nee so ist die entwicklung so dann sturm das schon wieder sehr doof aber mal schauen ich kann ich auch nicht angreifen mit trug also muss ich sofort ball werfen trick betrug hier geschlagen und wir machen pokémon das hat ich irgendwie noch nie verstanden habe ein geist pokémon kann normale attacken ausweichen oder normale attacken sind wirkungslos war ein pokéball damit kannst du treffen da bist du eigentlich auch durch die pokémon dann durchgehen oder egal wir haben das ding gefangen sehr gut und war sparen wir uns wieder ein tausch man sagt die unheimliche der unheimliche Gesang, der nachts aus dem Körper von diesem Pokémon dringt, sei der Weglage der Toten aus dem Jenseits. Gut. So, das, wie ich entschloss sich, sich doch mal endlich zu entwickeln auf Level 60. Und ja, bin mal gespannt, wie du jetzt aussehen wirst. Nicht besonders anders. Katapuldra, was? Äh, schießt irgendwie vorentwicklung aus seinem kopf oder was transportiert groll drei in den löchern in seinen hörnern kommt zum kampf schießt es diese mit machtgeschwindigkeit ab äh, drachen weil äh, wir sind denn die werte also nicht äh, ich mit gold dran bei zwei ziehen werden beide jeweils einmal angegriffen okay ja, was ist das für ein ding so, und wo wir schon mal dabei sind, das nehme ich mal wieder weg. Und ja, ich muss mal hier kurz ein bisschen sortieren. Und ich würde sagen, wir machen uns auf und entwickeln diese Pokémon auch noch. Die brauchen alle noch Steinentwicklungen, aber wir wollen ja noch die ganzen die entwicklungen und wir brauchen noch ein Arcani. Ich hoffe, ich habe genug. Ich brauche zwei Feuersteine und alles von dem Rest, ich zufällig in diesen einen Ort gefunden habe. Ich habe genau diese, die ich brauchte, noch mal gefunden. Und ja, Feuersteine, ja, hallo, guck mal, entwickle ich zu Akani, bitte. Ich ein cooles Pokémon, ein starkes Pokémon. Okay. Viele Träger sind davon fasziniert, dass dieses pokémon innerhalb eines Tages 10.000 Kilometer zurücklegen kann. sagt bloß. Okay. So. ich würde sagen, wir entwickeln noch ein Evoli mit dem Feuerstein, um ein Flamara zu bekommen. Schön, die wahrscheinlich schlechteste Entwicklung von Evoli, wenn die Flamme in seinen Körper heiß genug brennt, kann sein Körper Temperatur bis zu 900 Grad Celsius erreichen. Also, komplett ist irgendwie flamara am schlechtesten. Ich glaube, Flamare aber auch physische Angriffe und irgendwie kann es nicht viele physische Feuerangriffe lernen. So, Donnerstein. Boy. Ein blitzer wenn es erschreckt oder wütend wird stellt sich sein fell auf wie scharfn und sticht den gegner wie ein Igel. Donnerschock, schock aus der putzig Und noch einen wasserstein für dieses sieben dann haben wir alle evoli entwicklung bis auf siana was hoffentlich irgendwann mal in diesen einen ort auftauchen wird Aquana. So, wenn seine flossen beginnt zu vibrieren ist das ein sicheres zeichen dafür dass in den nächsten stunden regen aufziehen wird Okay, aqua knarre so das ist dann auch erstmal alles was ich im moment machen kann vielmehr ich habe noch zwei eier die ich ausbrüten kann wenn ich auch noch jetzt gleich dran hängen aber so an sich war es dann schon fast mit den pokémon die ich gerade irgendwie entwickeln kann oder so also ja langsam gehen mir echt die mittel aus an neue pokémon anzukommen Bald geht es auch mal wieder weiter mit der Story. Erstmal ohne irgendwie von Parts dazwischen. So ich brühe noch die beiden aus und dann sehen wir uns gleich. Um aus Versehen gedrückt und danach erst die Aufnahme gestartet. Also, ja, haben jetzt ein bisschen verzögert, aber soll es das ist aus dem Ei geschlüpft. In Vorentwicklung von dieser Spinne mit dem Hinterleib füllt es seinen Wasserblas auf und füllt seinen Kopf darin ein. Trifft es andere Araqua vergleichen sie ihre wasserblasengröße okay ein schwanz vergleich gut ja wie gesagt aus versehen das O oh weggedrückt und ja da ich die aufnahme noch nicht geschadet also kann ein bisschen verzögert sein aber was soll es ja ein ei habe ich noch da will ich auch noch ausbrüten und dann weiß ich fürs erste erstmal nicht weiter wenn ich Dann mit diesem Ei, das jetzt gleich rausschlüpfen wird, haben wir dann 312 Pokémon. insgesamt im Moment 397. Also ja, nicht schlecht für euch. Ich war auch nie so kurz davor, irgendwie ein Pokédex zu komplettieren. Ich könnte das sogar tatsächlich schaffen. Nur einige brauche ich halt äh, editionsspezifische Pokémon. Ne? Also wie ich an die komme, weiß ich muss mal irgendwann den mittel Mario Master vielleicht fragen falls er mal irgendwann Schild hier auch ausgepackt hat. Und ja, oder ich mache Wundertausch. Oh. Aber da weiß ich nicht, glaube ich Gefahr irgendwie Pokémon zu bekommen, die ich noch gar nicht gesehen habe oder so. Ist da überhaupt noch welche gibt? Keine Ahnung. So. Und dich haben wir noch. Capuno. Ja, 312 Pokémon und im Moment weiß ich noch nicht weiter. Es hat ja Angewohnheit in alles zu beißen, was es findet. Stellt sich etwas lecker heraus, pickt sich den Geruch davon gut ein. Ha, genau wie ich. Gott. da und 12 Pokémon von bisher gesehenen 344. Das heißt äh, 24, nee, 34, 32 fehlen uns noch von dem bisher gesehenen. Also mal nicht schlecht. Mit von geiler Tipp, gut, dann ja, mal schauen. Komm mal her, danke. Alles klar, rot haben Mein zweiter Versuch natürlich zu fangen. Er wird gewonnen. Schottet mit einmal Psycho Klinge, das war ein bisschen doof. Also, ja, was kann ich denn? wir mal mit Dodino, wie gesagt, es war ein zweiter Versuch. Psycho Klingert Klinge hat viel volltreffer ein Grauen hat wie gewonnen. Schottet also. Okay, okay, das ist eigentlich nicht schlecht. Machen wir das jetzt noch mal die ein. Das ist eigentlich nicht schlecht, damit tut er sich immer weiter schwächen und ja. Ich glaube, ich kann gar keinen pokémon werfen, wenn der irgendwie ein delegator ist, oder? Keine Ahnung. Wir werfen einfach mal Bälle. Wird schon irgendwie klappen. Ja, genauso. Rotom wurde gefangen. Ich habe zwei Evolis dabei, einfach um an zu bekommen. Nein, da müsste ich aber bis morgen warten für die Entwicklung, weil wir haben schon 22 Uhr. Natürlich würde sich dann ein nachtag wandeln was wir schon haben. So Elektrogeist ja, die Erfindung eines jungen Tüftlers hat zur Herstellung verschiedener Geräte geführt, die das Potenzial von Rotom nutzen können. Aha. Und da haben wir auch wieder was Neues. Alles klar. Noch ja, mal direkt dahin aus oh, Nibuna, mein zweiter Versuch, das wie zu fangen, ich mache mal einen etwas anderen Anfang. Und zwar hier: Dodino, was ich gemacht habe vorher war mit meinen Galaglade, ja das Ding zu betäuben, äh, betäuben, paralysieren und ja, das Wegschlag. Zweimal Trugschlag eingesetzt hat ihn fast kaputt gehauen, so auf die Hälfte und ja, da wollte ich Body Slam einsetzen und hat ein bisschen mehr abziehen, abgezogen als gedacht. Also, ja, das sieht aber gut aus. Sollte jetzt nicht dadurch drauf gehen, bitte noch paralysiert. Okay, dann werfen. Damit wir weit nicht unseren fänger 1.0 die entwicklung davon bekommen können okay gut sehr schön ein paar erfahrungspunkte für dudino der sich da noch entwickeln muss auf level 64 ja. die beute in Gruppen im team erlegen sie selbst groß wie immer mutter mit leichtigkeit habe ich eigentlich noch drum den dings gelesen ja ne? Gar nicht in den Kopf, egal, nächstes nee, so. Boom. das wird ein äußerst oh, das heißt nerviger kam Das ist mein zweiter Versuch gerade und wird wahrscheinlich nicht mein letzter sein. Außer ich habe jetzt voll Möhre Glück. Das Ding kann nämlich finale und ja, das ist ein bisschen doof. Oh, das bleibt drin. Wow. Also, ich bin gerade durch meine ganzen Boxen durchgerannt und ne? geguckt, irgendwie. Ich weiß es nicht mehr im Namen der Fähigkeit, aber es gibt eine Fähigkeit, die dafür sorgt, dass Pokémon nicht finale oder Explosion einsetzen können. Und habe ich nicht. Ich habe kein Pokémon, hat diese Fähigkeit hat. Und ja, jetzt fange ich das Ding natürlich mit einem Ding einwurf Wurf. Und ja, wenn ich das Ding ich habe, dann heißt das, ich habe die Vorentwicklung auch noch nicht das Ganze mit seinen dorn kermin in Felswände und extrahiert damit mit den Dornspitzen seinen Schlingen Nährstoff äh, aus dem gestein Doch sein Schlingen. Ja, so Schlinge, so Schlinge, meine Schlinge. Oh. Oh, da bist du. Gut. sie nicht so zehn Versuche oder so gedauert. Diesen blöden Gras. Oh nee aber ja okay dann 27 natürlich nimmt ne, durch hagel schaden also ja kommt kriegen wir mhm. ihn schon gewundert dass ich natürlich das, irgendwie nicht von ab so zu so bier ist und so weiß ich nicht so seinen höhen pokémon also, da kommt das höhen ne? also Rubin, auf und so irgendwie voll wenig und das sind weil also nicht ohne entwicklungsstufen und so war ich eigentlich noch mal stahl und ich glaube jetzt fehlen ne? aber nein nicht so viel schaden machen mhm. Na schon. No. Hat so viel Glück bis heute als mit Einwurf eingefangen, können wir nicht damit weitermachen und dabei als Viecher waren zweimal doppelt so stark oder so. so ein Level 27 da Flunkiefer natürlich nicht gefallen, außer dass ich jetzt doch ja no, Ich habe noch meinen tentakel dabei äh, mit seinem friedlichen gesicht wirkt wiegt es gegner in sicher und beißt damit seinen riesigen Kiefer zu und gibt es keinen kommen mehr yes. oh. Ach man. Also ich weiß ja nicht was in der pokémon welt als tag und nacht gilt aber wir haben jetzt gerade jetzt 22 .53 uhr 53 und äh, das ding hat sich in Sianer verwandelt nach ein paar kämpfen <lacht> so ja, das e dass ich eine sanftglocke gegeben habe. Auf screen, weil ich habe ich da überhaupt gezeigt. Ich glaube nicht. Ne? Jedenfalls, ich habe einen meiner Evolis eine samt gegeben, damit sie in Siana verwandelt. Und ja, ähm, um 22 Uhr verwandelt sie sich immer noch in äh, ja, alles klar. Es analysiert Luftströmungen und kann dadurch das Wetter oder die nächsten Attacke des Gegners vorhersehen. Kann ich hier irgendwo? interessiert mich nicht kann ich hier irgendwo in game zeit oder so nachgucken weiß nicht. ja mal zu naturzone weil da müsste man am besten sehen ob es tag und nacht ist und ja jetzt sieht ziemlich dunkel aus also und ich meine, ich kann natürlich jetzt auch falsch liegen, aber ich meine, Siana entwickelt sich doch tagsüber, während Nachtara sich nachts entwickelt. Also ja, keine Ahnung. Da oben rechts, 22.56 56 <lacht> übrigens. Und ja, keine Ahnung, also ja. Aber was soll's, wir haben Siana, damit haben wir alle evoli entwicklung und das war es auch eigentlich schon. Das ist heißt, alles ich sagen wollte. Aha, ein Versuch direkt gefunden. Gut. Ich bin ehrlich gesagt kurz davor gerade eine Aufnahme aufzunehmen und äh, ich weiß nicht, ich habe noch mal in Pokédex nachgeguckt. Da stand, ich kann das Vieh finden und ja. Habe ich mich mal auf hier gemacht zum Wutanfallsee und hat gesucht. Und ja, beim ersten Versuch direkt gefunden. So ein ein Äh Gras so weil nicht wird das schwierig hatte irgendwelche Rückstoßattacken oder so Bin ja schon freude ich habe davon habe irgendwie echt genug in den letzten fangen sessions habe ich sag das kann ich angreifen so ich bete dass du keine Rückstoßattacken hast, weil ich setze einfach schlag ein jetzt okay das macht dich nur noch schwächer ja sinkt stark okay Die sonne ist aber draußen das ist ein bisschen nervig so nein das kann ja ein pizza koller hausbruch was mir diese fallen attacke irgendeine arena hatte hat er ich doch oder normal noch mal trainer roy irgendeiner hatte viech und ja er hat irgendwie so einen fallen angriff gehabt irgendwie so was mit schutzschild aber dann wenn er angegriffen hast dann ja kam irgendwie so ein kontakt angriff so so übrigens du die neu entwickelt sich oder auch nicht okay daneben 64 sein panzer hat mit einer explosiven schicht sein panzer ist mit einer explosiven schicht überzogen gegnerische angriffe angriff quittiert ist mit gewaltigen explosionen cool und schon wieder nichts neues alles klar ja, und ich werde jetzt verdammt nochmal mal dieses Dudi neu entwickeln. Ich weiß, dass ist dann mindestens auf Level 64, ne? Ja, so, ich habe da bestimmt irgendwie so ep zu legen dieses wort hier. Ich das mal dick sein. ein, Dicks ein. hat. Alter. Und jetzt war mal, mal so ein kleines ein. Nein. Noch mal. Jetzt müssen sie sich eigentlich entwickeln. Jawohl. Gott, wenn ich irgendwie Pokémon am, längst am längsten dauert zum entwickeln, vom Level her ja oder gab es auch noch diese Motte irgendwie, ne diese Feuermotte, die sich nicht auf Level 70 oder so entwickelt oder irgendwie so was ist keine Ahnung. Es weiß alles, was ich bewege. In zahlreichen alten sagen wir jetzt von Trecke berichtet, die ganzen Dörfer in Schutt und Asche gelegt haben. Okay, geil, gut suchen also wir mal wieder in dem hohen gras du bist eigentlich nicht da weil ich finden wollte aber gerne ich war eigentlich auf der suche nach einem kastador weil jetzt im pokédex 1 angezeigt wurde jetzt ja eins auftaucht nachdem ich jetzt gesehen hatte ein schaden okay würde ich jetzt mal sagen, Danke. da müsste ich wahrscheinlich nach einem Level-up schon entwickeln, Ich würde sagen, dann machen mal ein bestimmt ein paar Sonderbomben oder irgendwie sowas, ne? Da nichts mehr, was ich hier hochtrainieren kann. Sein Scheiß voll von Freude. es heißt, wenn man es freundlich und gut behandelt, teilt halt es sein Glück. ich gebe dir mal ein Level-up. Da kam es überraschend. So, ich gebe dir mal ein Dingen. Ja, da. okay, dann durch Zuneigung wahrscheinlich, ne? Alles klar. Ho. Oh. was könnte denn da drin sein, ne? Vielleicht, was ich gerade gesucht habe. Ja, ein Kastador. Schön, oder? Äh, er schützt sich, indem es Dornen verschießt. Ein Kastador muss jahrelang trainieren, um präzise ziehen zu können. Ja, Und dann sind ja auch die super geilen Angreifer gut. Lass uns Pokémon suchen. nee ich züchte. Oh. Da haben wir schon wieder was am Schlüpfen. Ja, aber ein diesmal ne? Ja. So ja. was hat auch geklappt irgendwie. Okay, sehr gut. Hm. Panti Mimi. Indem man ein Panti oder ein Panti Frost einen Schrägrauch gibt. Dieses Pokémon abend alles nach was es sieht. Es übt, indem es vielleicht die herrlichen Tanzschritte von Panti Frost imitiert. Oh. Was ist denn hier drin mann picho da muss man dem Pikachu nichts zu tragen geben habe ich auch nicht gewusst wo ist es so klein ist kann es genug elektrizität freisetzen, und sogar in Erwachsenen zu überwältigen. dies ein ist es selbst erstaunt Na ja du komm Oh, ich wünschte manchmal wirklich, der, Pop, der könnte einen sagen, wo genau die. Das ist sogar das falsch. Ich brauche ein weibliches. Weiblichen können sich nur entwickeln. Egal, ich fange nicht trotzdem. Ähm, ja, ich wünschte, das Spiel könnte ein irgendwie sagen, ob die Pokémon im hohen Gras sind oder ob die so auf der Overworld auftauchen. Also so, dass die so rumlaufen, steht der. Ich war jetzt irgendwie so gefüllte 40 Versuche lang hier in dieser Ausrufe Dinger drin und auch ein ich finde und ja, ich habe nichts gefunden. Jetzt sehe ich das Ding läuft einfach nur so herum. Wo hey. ich das vorher nicht gesehen habe, habe ich einfach angenommen, es ist in diesen Ausrufe Dingern, aber nein, So jedenfalls Mollung. Er selbst die Körperflüssigkeit, die jetzt in seinen Gifts produziert, mit Flammen aus einem roten dadurch wird Giftgas freigesetzt. Und ich muss mir eine weibliche Version davon züchten. Weil Männchen können sich nicht entwickeln. So, so viel dazu. Meine Fangsucht wurde befriedigt. Fürs Erste. <musik>